Es ist ja nicht die Blindheit, die mich definiert, es ist ja das, was ich daraus mache. So also, ist es <lacht> nämlich. So, jetzt reden wir. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und schön, dass du heute mal Lust und Zeit mitgebracht hast, uns auf einem weiteren Trip in die 30-Minuten-Welt zu folgen. Heute mit einem ganz besonderen Gast, denn Patrick Zündel, der uns heute zugeschaltet ist, ist nicht irgendein Musiker, sondern er hat eine Einschränkung, die kann er uns aber gleich am besten selbst erklären. Äh, lieber Patrick, herzlich willkommen bei 30 Minuten mit im Recording-Blog. Hallo und herzlich willkommen im recording Blog von meiner Seite. <lacht> Schön, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns hier ein bisschen Zeit zu verbringen und uns mal ein bisschen von dir zu erzählen. Ähm, erzähl uns von deiner Einschränkung zuerst, bevor wir gleich zu den Standardfragen kommen, dann können wir das vorab schon mal klären. Äh, ja, die Frage ist, ob es eine Einschränkung ist. Also dadurch, dass ich mein Leben lang schon damit verbringe, sehe ich es gar nicht mehr so. Also ich bin blind von Geburt an, ähm, habe eine Netzhalterkrankung, die nennt sich Retinitis Pigmentosa. Das heißt, ich habe... Ein Lichtempfinden von 1 bis zwei Prozent, also eigentlich mehr 1%, Prozent. Das bedeutet, bei mir funktioniert die Netzhaut nicht richtig und ich sehe auch nichts mehr als hell und dunkel. Na, also äh, pff, hell und dunkel ist ja schon, äh, wie sagt man so schön, der Einäugige unter den ist der König unter den Nichtsehenden oder wie war das? Äh, Einäugige unter den Blinden. Ja, aber das hilft ja. Ist, hat das einen praktischen Vorteil, dass du zumindest ein bisschen hell und dunkel äh, wahrnehmen kannst, oder ist es eigentlich egal? Ähm, prinzipiell ist es egal. Ich sehe es als Vorteil, weil ich kann das bisschen Licht empfinden, das ich habe, kann ich doch auch ein wenig zur Orientierung draußen verwenden. Auch. Und vielleicht auch als Tag- und Nachtorientierung. Man sagt ja, dass viele schwierig haben, einzuschlafen, weil sie den Tag-Nacht-Rhythmus Tag nicht so viel mitbekommen. Und dementsprechend kann das ja auch hilfreich sein. Richtig. Also ich habe auch meine Augen in der Nacht geschlossen, was das angeht. Okay, aber kommen wir mal zu den Standardfragen. Jetzt haben wir ja den, den praktischen Teil quasi abgehandelt. Du bist Patrick Zündel. Wie alt bist du? 34. 34 Jahre alt und wir haben ja drei Standardfragen. Die erste ist die Frage nach dem Alter 34. Das heißt, du bist, oh Gott, du bist ein Kind der 90er. Das ist ja toll. Du bist äh, späte 80er, frühe 90er, ja. Ja, ganz genau. Ähm, die zweite Standardfrage ist: Was war deine erste Platte? Das ist speziell bei Leuten, die aus den äh, späten 80ern, frühen 90ern kommen, meistens schon eher die Frage: Was war deine erste CD? Deswegen wandle ich das dahin mal ab. Meine erste CD war eine. Ähm, meine erste CD war eigentlich eine Compilation. Äh, mit den 90ern, da sind ja auch diese ganzen Compilations aufgetaucht, eben nicht nur Bravo-Hits, sondern auch diese ganzen äh, TV-Compilations unter uns, GZSZ, äh, weiß nicht, wie die alle noch heißen. Meine erste CD war tatsächlich eine, eine, eine Musik-Compilation nach der TV-Serie Kommissar Rex. <lacht> okay, die habe ich nicht verfolgt, aber ich hoffe, dass die Musik gut war. <lacht> die Musik war super, ja. Also da waren eben Sachen wie ähm, äh, Erasure, Erasure. Ähm, ähm, pur war dabei, ähm, der Mode war auch ein wenig dabei. Es klingt also, ein bisschen synthesizerlastig. War das Musik, die dich auch geprägt hat, musikalisch? Ja, es, waren, es war eben auch die Musik äh, dabei, die auch bei den Bravo Hits der mittleren 90er traf. Also, der Volume 2 zum Beispiel war so ziemlich alles vertreten, was auch auf der Bravo Hits Best of 1995 dabei war. Also, Pur. Über Skatman John bis hin zu uh, uh, Living next door to Alice. Who the fuck is Alice? <lacht> okay, und Musik war ja natürlich wahrscheinlich auch für dich das Tor in die Welt uh, hinaus. Ne? Das heißt, wenn du da so breit geprägt bist, spielst du ein Instrument? Ich spiele Klavier, Keyboards, alles was Tasten ne? hat. Mit Ausnahme vielleicht von der Kirchenorgel. Die ist mir ein bisschen zu. Uh, ja, braucht doch ein bisschen Beinarbeit. Also, was <lacht> Das heißt also, du könntest Orgel spielen, aber nicht parallel den Bass noch am, Fu am, äh, am Pedal noch bedienen? Korrekt. Also eine simulierte Orgel am Keyboard, die kriege ich hin, also eine Rockorgel, die kann ich spielen, aber das war es dann auch schon. Okay, aber wenn dein Musikgeschmack so breit gefächert ist im Prinzip und dich das dann auch so ein bisschen in die Welt der Popmusik geführt hat, was war denn dann, warst du schon, was war dein erstes Konzert, auf dem du tatsächlich gewesen bist und vor allem wie alt warst du da? Ich muss ich überlegen ich habe ehrlich gesagt als Kind wenig Konzerte besucht mein erstes Konzert also wo man so richtig unterwegs war auch mit Freunden und Bekannten das war ein Talenteabend bei uns in Bruck an der Mur das ist so eine Stadt nächstgelegene größere Stadt ist dann auch schon die steirische Landeshauptstadt Graz mhm. An der Mur gab es so eine Art Bandwettbewerb an dem Abend und da haben Klassenkameraden von mir gespielt. Und das war eigentlich so einer der ersten Konzertabende, die ich so mitbekommen habe. Ja. Okay, alles klar. Also äh, ein, ein klassisches Konzert von Bands aus dem Umkreis quasi. Genau. Hast du denn dann später auch in einer Band gespielt? Das war das ist interessant. Das war nämlich genau die Band von besagten Klassenkameraden, die waren an dem gerade zweitplatzierte von dieser von diesem Bandcontestabend. abend wenn da ging es jetzt um nichts Großes, gell? das war einfach nur so ein Bandcontest in dem Sinne. Und die hatten dann auch Gigs in, in Wien, hatten bei diversesten landesweiten, bundesweiten Bandcontests mitgespielt auch und ähm, hatten dann auch eine CD-Produktion. Bei der Produktion selbst war ich nicht dabei, aber ich war dann dabei bei der Unplugged Release Show. Also wie sie dann äh, die CD released haben, haben sie dann gewisse Teile Unplugged gespielt. <lacht> Und bei diesen Unplugged-Geschichten war ich dann als äh, quasi Gast-Keyboarder dann dabei. Ja. Und blinde Keyboarder haben ja die Welt revolutioniert, wie wir ja spätestens seit, äh, seit Stevie, Stevie Wonder wissen. <lacht> du wirst lachen, aber ich habe gerade noch eine, äh, eine CD wieder rausgekramt, weil ich mir seit neuestem Mal wieder einen CD Player hier in mein Studio gestellt habe. Den habe ich lange nicht gehabt. Und es äh? war mein, mein erster CD Spieler, den ich mir übrigens 1992 gekauft habe. Also da warst du gerade aus den Windeln wahrscheinlich raus. Da war ich fünf. Ja, Ja, genau. Und da läuft jetzt aber eine Stevie Wonder CD drin. Deswegen äh, ihr könnt ja da unten äh, da draußen an den Empfangsgeräten auch mal unten rein reinschreiben in die Kommentare, welche eure CD gerade der Wahl ist, die in eurem CD-Player rotiert, wenn dann da überhaupt noch was ist, irgendwie. Was wäre heute in deinem CD-Player? Äh, das ist unterschiedlich. Also jetzt momentan, ich kann sagen, was momentan in meinem CD-Player ist, momentan ist ähm, eine ähm, Austropop-Compilation dabei. Also Austropop meint österreichische Popmusik im österreichischen Dialekt auch. Ähm, weil ich mache nicht nur, also ich bin ja nicht nur äh, hier in Graz an der Kunstuniversität, ich bin ja auch noch äh, moderierender, Sendungsmachender beim Freien Radiosender in Graz. Und ah, cool. grad, da rede ich natürlich auch ein bisschen über Austropop in meiner Sendung. Und ja. supporte auch äh, junge, angehende österreichische Bands, also die können zu mir in die Sendung kommen äh, und sich und ihre Musik präsentieren. Ich bin aufgewachsen mit Hubert van Geusern. <lacht> <lacht> Auch. <lacht> ja, das, das war, das war der, der, der heiße Shit in den 90ern, wenn man das so sagen möchte, irgendwie. Die Alpine Sabine, die da mitgesungen hat, war, war, Alpine Sabine, ja. war unser aller äh, äh, Pin-up in dem Sinne, <lacht> war einfach auch eine mega geile Band, die wirklich zum ersten Mal, also nach dem Spaßrock der RAV, dann ja wirklich den Austro-Pop als, als Kulturrichtung, als Musikrichtung auch geprägt hat, ne? Ja, es gab es ja auch noch. Also so. Das stimmt und von denen habe ich sogar ein Lied drauf. Das muss ich da an der Stelle auch mal erwähnen. Und irgendwann bleibe ich dann do. Das kann ich sogar spielen. Irgendwann ich dann dort für so von, genau. von der Grenzenloss-LPCD. Ganz genau. Das ist nämlich ein Song, der, der mir so tier, dermaßen aus dem Herzen spricht. Die Aussteigerhymne. Ja, immer wenn ich bei uns in Griechenland auf unserer Lieblingsinsel bin und abends dann äh, bei einem leckeren Bierchen für die versammelte Mannschaft der Taucher bei uns an der Tauchbasis dieses Lied spiele, Ach. dann haben alle die gleiche Sehnsucht und denken sich, ja, hier bleiben wir tatsächlich irgendwann mal alle da. Ja. Jetzt spielst du Tasten. Eine Illusion. Tasten, ja. Tasten sind, eine, sind, eine, äh, sind ein perfektes Instrument im Prinzip, um an einer <lacht> DAW zu arbeiten. Jetzt sind ja. aber moderne DAWs ja auf sehende Menschen ausgerichtet. Leider. Mit welcher DAW arbeitest du denn überhaupt? Ich arbeite seit äh, genau sieben Jahren mit äh, Samplitude Pro X Suite von der Firma Magix aus Berlin. Mhm. Und hat das einen bestimmten Grund? Klingt die am besten? Ist die am einfachsten zu bedienen? Was bringt die mit? Ähm wenn du das, die Frage jetzt an jemanden von Magic stellen würdest, würden die sagen ja. Also es sei jetzt einmal erwähnt, ich bin kein Fanboy von Magic. also ich kriege nichts bezahlt dafür, dass ich jetzt äh, die DRW von ihnen verwende. Ich bin keiner der, der Werbeträger von ihnen. Äh, nein, es hat einen ganz anderen Grund, nämlich, ähm, muss ich muss jetzt ein bisschen ausholen, vor 10, 11 Jahren gab es einen, Offenen Brief eines blinden Musikers und ähm, Hobby-Producers an alle gängigen Hersteller von Musiksoftware. Ob das jetzt Cubase von Steinberg ist, ob das Pro Tools ist, ob das Apple Logic ist, äh, was gibt's noch? Studio One, hat das vor elf Jahren schon gegeben, keine Ahnung. Ja. Reason, Re äh, Reaper, äh, glaube ich, ist da mal ganz langsam gekommen macht jetzt der, der früher mal den Winamp äh, entwick entwickelt hat, programmiert jetzt den Reaper übrigens. Ähm, äh, ja, verdient, jetzt, äh, verdient sich jetzt drum und dämlich, äh, indem er jetzt den Reaper macht hat, früher war es Winamp. Ähm, und, ähm, <lacht> jeder geklaut hatte, weil er, weil er den als Freeware oder Shareware nicht, nicht bezahlt hat. <lacht> ja, das Audacity von damals hat Winamp geheißen. Also, <lacht> ja, sehr schön. Genau. Und äh, in diesem offenen Brief wurde eben angekreidet, dass äh, jene, die sehr gerne Musik machen, Musik selbst nicht produzieren können, weil DAWs einen sehr grafikbasierten Workflow haben. Alles mit der Maus, alles mit äh, Mauszeigerdruck, alles mit ähm, äh, ja, hardware Hardwarekontrolle, das wäre noch das Bessere, das könnte man nämlich auch verwenden, also irgendwelche USB-Hardware-Controller, die schon wie ein Mischpult oder wie eine, eine, eine Mischpult-Konsole. Das wäre ja im Idealfall auch noch möglich. Mhm. Sehr eingeschränkt mit der Tastatur. Ähm, und auch sehr schlecht für uns blinde NutzerInnen mit Preilzeile lesbar. Ich zeige nur kurz einmal her, was eine Preilzeile ist. Ja. Dieses Kästchen hier, so, da sieht man auch M Ein bisschen höher halten. Ah, ja, genau, jetzt, ja, ah, perfekt, ja. Wir sind die Knöpfe und wir sind die Breitseile, genau. Genau, die überträgt, ich hänge sie nur wieder an den anderen Computer kurz, weil sonst das Screenreader anzuschreien. <lacht> so, aber die haben zwei, drei Computern gleichzeitig momentan. Ah, okay. <lacht> und, ähm, Eben diese DAWs sind teilweise halbherzig bis überhaupt nicht gut nutzbar, weil eben alle DAW-Hersteller ihren Workflow in Richtung grafikbasiertes Arbeiten legen. Das wurde eben angekreidet und da wurde eben über die Plattform Delamar, also dieser offene Brief ist auch einsehbar bei Delamar, mhm. nur ein offener Brief von... Unser Freund Carlos übrigens, den ich hier an dieser Stelle ger gerne grüße von Delamar. Guckt mal rein, falls ihr den Kanal noch nicht kennt, Spitzentyp. Ja, auf alle Fälle. Ähm, und äh, die haben den offenen Brief natürlich auch veröffentlicht. Und ähm, der ist auch einlesbar. Also man braucht nur Google, offener Brief von blinden Musikproduzierenden an alle Softwarehersteller, Delamar, dann kommt man zu diesem offenen Brief, kann man alles durchlesen. Übrigens auch sehr gespickt mit Kommentaren unterhalb. Also da haben sehr viele Leute fleißig mitkommentiert. Ja. Äh, die Reaktion der Software-Schmieden war sehr verhalten bis ähm, gar nicht existent. Also Steinberg zum Beispiel, die haben sich gesagt, wozu müssen wir das machen? Mhm. Das, ist ein, äh, das wäre eine Nischenprogrammierung für eine Nischengruppe, für eine Minderheit. Da wäre der Kostenaufwand höher als der eigentliche Nutzen. Okay. Und andere Softwarehersteller haben reagiert. Apple zum Beispiel haben jetzt im Laufe der Jahre Logic recht gut angepasst für blinde und sehr eingeschränkte Nutzer, die das über Apple verwenden wollen, mit der Zuhilfenahme vom Apple eigenen Screenreader VoiceOver, der auf jedem Apple auch äh, verwendbar ist. Man drücke auf seinem Apple Keyboard zum Beispiel die Tastenkombination Command F5, würde VoiceOver sofort starten. Ist auch die gleiche Kombination, um es wieder auszuschalten. Uh, falls du es gerne mal ausprobieren möchtest, lieber Jonas. Das mache ich aber nach dem Stream, bevor hier noch irgendwas schief geht. Also Command F5 oder Apfel F5 uh, würde es starten und auch wieder ausschalten. Gut. Und, und ähm, auf Apple würde auch Pro Tools noch funktionieren. Wie das mit der Windows-Version von Pro Tools, das weiß ich jetzt momentan nicht. Aber auf dem Windows-Sektor gibt es so gut wie fast gar nichts. Also Reaper würde noch ähm, bedingt funktionieren. Aber auch da gibt es einige Anpassungen. Ich habe es ja im, im letzten Adventskalender-Video, in wo wir uns getroffen haben, habe ich es ja schon erwähnt, du mhm. brauchst einen anderen Screenreader als den, den ich normalerweise verwende, der noch dazu Freeware ist. Und zu diesem Screenreader brauchst du noch zwei, drei verschiedene Zusatzprogramme, um den Reaper auf deine Bedürfnisse anzupassen. Ja? Und jetzt hat eben die Firma Magix reagiert mit Assemblitude, einem der wenigen Dinosaurier-Programme noch. Also neben äh, Cubase, neben Pro Tools, neben Uh, was gibt es noch? Fruity Loops neben Propeller-Hide-Reason. Halt Logic uh, nicht vergessen, ne? Logic, gibt Logic nicht vergessen, 30, natürlich. Fast um 30 wahr. Jahren. Ja, ja. ja. Uh, <lacht> übrigens auch, die uh, feiern dieses Jahr, also Samplitude feiert dieses Jahr sein, sein 30 jähriges Wahnsinn, ja. Ja, ja. und ähm, die haben sich gedacht, wir programmieren... Unter Zuhilfenahme von Leuten der damaligen, also die, die damals eben dabei waren bei diesem Projekt der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehschwache, so hat das damals geheißen, ähm, programmieren sie eine zusätzliche Oberfläche, einen, ähm, einen ähm, äh, Setup-Container ein, ja, so Setup -Container für Samplitude, der die Oberfläche dahingehend verändert, um eine barrierefreie Schnittstelle zu schaffen. So, äh, dieses Programm hat sich zuerst genannt Visually Impaired Setup, war sehr umständlich zu laden damals noch über die alten Samplitude-Versionen, heute geht es wesentlich einfacher über den Startdialog, heute heißt das Ganze Accessibility, ähm, ist sofort ladbar über äh, den, den Arbeitsplatzreiter äh, von, von Samplitude. <lacht> Der verändert teilweise die Tastenkombinationen des Programms und macht es äh, zugänglich für eben Screenreader. Musst, dem du, musst du den bei jedem Start dann aktivieren oder ist der von außen Okay. Nein, der dient auch im Prinzip nur dazu, wenn man Sample da mal in irgendeiner Art und Weise festgefahren hat, dann dient er auch dazu, das kann man machen, muss man aber nicht, äh, dient er auch dazu, um das Programm zu resetten. Okay. den Neustartknopf zu drücken, falls mal was mit dem Programm nicht mehr funktionieren sollte. Dann kann man das Programm mehr oder, weniger, mehr oder minder zurücksetzen auf die Werkseinstellung, die man gewählt hat, ähm, ab dem Moment, wo man das erste Mal diesen Accessibility-Container geladen hat. <lacht> äh, mit diesem Accessibility-Container allein ist allerdings noch nicht getan. Der liefert ja nur mal die Schnittstelle. Und da kommt jetzt der Screenreader ins Spiel, den ich verwende, JAWS für Windows. JAWS steht in diesem Fall nicht für weißer Hai, sondern äh, obwohl, obwohl da, da, so ein Hai-Gebiss im Logo drinnen ist vom Screenreader. Um, Jaws steht in diesem Fall nämlich für Job Access Work with Speech und äh, ist eben ein äh, proprietärer äh, Screenreader, kostenpflichtig leider. Ähm, und der bietet die Möglichkeit, für Programme Skriptsätze zu bieten. Also, da haben das sie ein schön. paar Leute gesetzt und haben Skripts für den Screenreader geschrieben. Und das Programm Sample tut, mit diesen Skripts für den Screenreader zugänglich zu machen. Das heißt, ohne diese Krücke in Anführungszeichen wäre es dann doch schwierig, das Programm zu bedienen, oder? Richtig. Ja. Also, Richtig. also es, ist, es geht leider nur über diese, diese Umwege. Und es schaut auch nichts äh, weiß Gott, wie gut aus, dass sich das in den nächsten zwei bis drei bis vier Jahren ändern wird. Ja, man muss ja überlegen vor dem Hintergrund, dass ein Programm einzurichten oder Plugins zu installieren oder überhaupt einen Computer zu bedienen, schon für sehende Leute oft eine Herausforderung ist. Und für ja. euch, die es dann noch sowieso schon schwierig ist, gibt es kein, keine Möglichkeit, ein leicht zugängliches, Sofort bedienbares Programm zu kriegen, das man mit einem Klick installieren kann. Das ist ja faszinierend, weil dann sind die Kollegen von Samplitude ja auch nur den halben Weg gegangen. Ne? Ja, es, wir arbeiten sehr eng mit Ihnen sogar zusammen. Also, ich, man, es müssen auch hin und wieder die Skripts für, jedes neue, für jede neue Programmversion also auch wieder angepasst werden, weil teilweise ändern sich ja auch ein bisschen die Oberfläche, die Fenster ändern sich teilweise auch ein bisschen und da muss man mit den Skripts natürlich Schritt halten. Also, wir hatten letztes Jahr wie die Pro X5 äh, suite also ich sage immer Suite dazu, weil äh, Sample kommt ja immer in zwei Versionen raus für die äh, professionellen Anwender. Die Basisversion, die heißt nur Pro X, äh, in dem Fall Pro X5 oder jetzt Pro X6, mhm. ist die ähm, unter Anführungszeichen normale Version. Und dann gibt es schon die Erweiterung Suite, die hat wesentlich mehr Effekt-Plugins im Stock-Plugins-Bereich hat eine größere Sound-Library. Die Basisversion version hat 12 äh, GB, die große Suite hat 70 GB. Dann gibt es noch eine große Schwester, Sequoia. Die gibt es seit 2000 und kann praktisch als Condor ähm, gesehen werden zu Steinbergs Nuendo. Und, und wie so, ist das preislich gelagert, diese, diese drei verschiedenen Versionen? Ähm, ja, da gibt es auch mittlerweile, mittlerweile. Früher hat die Suite um die 900, 990 Euro gekostet auf 500 Euro, dann auf 490 Euro. Jetzt mittlerweile, weil eben diese 30-Jahres-Aktion sind, haben sie es äh, bieten sie es immer an um 57 Prozent. Das heißt, wir sind jetzt gerade momentan herunter auf äh, 300 irgendwas. Also wer jetzt äh, überlegt, die sample die ich will jetzt keine Werbung machen. Also das ist jetzt keine Schleichwerbung. Äh, aber wer Blinde sich interessierte, ist das ja durchaus äh, ein gangbarer Weg, ne? also. richtig. Und äh, muss dazu sagen, es klingt auch gut. Okay, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Also, die klingen einfach Wahnsinn. Ja. Ähm, und es ist ja nicht, es ist, äh, das ist ja nicht eine, irgendeine äh, Feldwald-und-Wiesen-DRW, sondern die wird auch von namhaften Institutionen verwendet. Sequoia zum Beispiel äh, wurde, wurde und wird meines Wissens nach auch immer noch vom Bayerischen Rundfunk äh, eingesetzt. Okay. Äh, dann, die Universität Graz hat Sequoia auch lange Zeit eingesetzt, ist jetzt vom Reaper verdrängt worden ein bisschen. Ähm, aber so ORF, äh, Bayerische Rundfunk, die haben Sequoia, also die, die sample produkte dauernd im Einsatz. Äh, das Sequoia an sich, äh, muss man sich überlegen, ob man es wirklich haben will. Es gibt, ich kenne ein paar blinde Anwender, die es haben. Ich persönlich habe es nicht, weil ich will mal kein Budgetloch reißen. Das kriegt man nicht unter... Unter 2500 Euro, sage ich jetzt mal. Ich müsste jetzt Alter Schwede. Sagen. Ja, das ist aber Nuendo, kriegst du auch nicht unter. Ich, mein, ich glaube, Nuendo ist mittlerweile schon ein bisschen leistbarer, aber ist auch im vierstelligen Bereich. Nö, 900 Euro habe ich neulich, glaube ich, gesagt. Oder 900 Euro, ja. Also auch viel Geld. Aber, aber Sequoia ist äh, eben dadurch, weil da also sind da so Sachen wie dabei, wie Punktschnitt, Source Destination, Videobearbeitung ist auch noch verstärkt dabei. Also irgendwie, keine Ahnung. Also für, für mich wäre es nichts. Also. Aus budgetärer Sicht zumindest. Aber wie muss ich mir denn dann die Bedienung von einer DAW bei dir vorstellen? Arbeitest du mit der Maus und kriegst du dann Feedback Nein. vom Bildschirmreader? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich arbeite mit der Tastatur. Also ich arbeite ausschließlich mit der Tastatur in einer Interaktion zwischen Tastatur, Reilzeile und der mit dem Screenreader mitgelieferten Sprachausgabe. Sprachausgabe heißt in dem Fall, dass ich vom Computer von einer synthetischen Stimme Inhalte gesprochen bekomme, die teilweise die Breilzeile nicht erfassen kann. Die ist unter anderem nützlich, wenn man im Internet surfen will, weil nicht alles, was mit am Screen wieder erreicht werden kann, ist auch mit einer Breilzeile erfassbar. Da braucht man hin und wieder zusätzliche Add-ons, die Sprachausgabe. Und die hilft auch <lacht> im Arbeiten mit der DAW sehr hilfreich. Ähm, Maus brauche ich nur in äh, Ausnahmefällen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Knöpfe zum Beispiel äh, irgendwelche Frequenzbuttons im Equalizer drücken muss, irgendwelche Auswahlschalter. Dann brauche ich hin und wieder einen Mauszeiger, aber auch der ist mit dem Screen wieder lenkbar. Ah, okay, das ist ja gut. Und wenn du dann, wenn du dann startest, wie, wie müssen wir uns so einen üblichen Workflow vorstellen? Du hast also am Klavier gesessen, hast du hast eine Idee und, äh, <lacht> und dann erzähl mal, wie der Song bei dir wächst. Und, und vor allem, geht es genauso schnell wie bei Sehenden oder bist du schon allein? durch das Tempo der Bedienung stark eingeschränkt, dass deine Kreativität nicht so schnell und locker fließen kann wie vielleicht bei Sehenden? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich schneller bin als, äh, als Sehende. Ich habe mir natürlich einen Workflow äh, angeeignet, der mit denen von Sehenden vergleichbar ist mittlerweile. Also dadurch, dass ich ja wirklich nur mit der Tastatur arbeite, das kann schon ein bisschen bremsend sein weil ich muss mir ja Sachen anschauen, ich muss Sachen einmal jetzt erst einmal lesen, ich muss mir Werte auslesen, ich habe äh, hab auf der linken Seite von der Zeile, habe ich die, die eigentliche Spur, in der ich mich befinde, auf der rechten Seite habe ich dann äh, den, den FUMeter vom, vom Mastering, da kann ich hin und her schalten zwischen aktuellen Pegelwerten, Spitzenwerten und RMS-Werten, also die kann ich alle auslesen. Mhm. Also hat einen einen wunderbar eine wunderbare Pegelanzeige auch die ist gut lesbar, ich weiß nicht, äh, da müsste ich glaube ich jetzt mal den Bildschirm kurz, äh, kann man das machen, dass ich den Bildschirm mal synchronisiere kurz, dann kann ich es so mal ja. kurz sehen, wie es geht. ja versuchen, wenn es nicht klappt, sage ich dir Bescheid. Okay. Jetzt können wir sehen, sehr schön. So, das ist jetzt der Arranger, ja. wenn man weiß. Das ist jetzt ein leeres, ein leeres VIP, nennt sich das. Also die Projekte in Samplitude werden mit der Dateierweiterung VIP gekennzeichnet. Das steht in dem Fall nicht für Very Important Person, sondern für virtuelles Projekt. Okay, also klingt sehr deutsch. ne? Ich meine, die Firma kommt aus Deutschland, äh, Der Bezeichnung ist... Wurde ja wurde entwickelt vom Studio, vom Studio für, Klangerzeugung, für elektronische Klangerzeugung in Dresden. Mhm. Ähm, wir haben das damals programmiert, der Titus Tost, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat der Knade geheißen, der es gemacht hat. Ähm, Moment. Ah ja. So aus irgendeinem Grund kann ich gerade nichts lesen. Aha, das ist ja interessant. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Ja, geschenkt irgendwie, aber ich bin ja sowieso schon fasziniert, also mit welcher Sicherheit du da durchnavigierst irgendwie. Okay, Bildschirm hat sich schon selbst verabschiedet. Ja, ja ich sehe dich schon wieder, genau. Gut, okay, gut. Ja, sehr schön. Aber äh, letztendlich ja auch eine DAW mit einem Mischer, mit Spuren, äh, in die man dann aufnehmen kann und so weiter. Ne? Genau, jede Menge Effekt-Plugins natürlich auch. Äh, eine wunderbare Sound-Library, gespickt mit äh, vielen verschiedenen Instrumenten. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und was, was, was für Musik machst du denn jetzt damit? Also machst du machst du richtig klassische Popmusik? Machst du vielleicht Musik für Filme, also Hintergrundmusik oder, oder was? was Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist unterschiedlich. Also ich übernehme, also wir haben im, hier an der Uni haben wir auch ein gutes Tonstudio. Das heißt, ich übernehme auch hin und wieder äh, mit den anderen Studierenden, die es gerade in einer Lehrveranstaltung brauchen, Mischaufgaben. Mhm. Das jetzt von der Big Band ist oder so. Ich selber mache äh, klassische Popmusik, eben mit österreichischem Dialekt und österreichischen, ähm, mit österreich-deutschen Texten. Singst du selber? Ich selber natürlich auch. <lacht> so natürlich ist das nicht. <lacht> ja. Ähm, genau und äh, mache teilweise, also ich nutze Sampletut auch, um, ähm, um äh, meine Radiobeiträge auch zu, zu bearbeiten, zu schneiden. Könnte ich, könnte ich vielleicht auch mit Audacity machen, aber ich fühle mich einfach im Samplitude ein bisschen sicherer. Das Samplitude natürlich auch auszeichnet, ist ein äh, Workflow, der nennt sich objektbasiertes Arbeiten. Mhm. Ähm, eine Audiodatei, die in Samplitude reingeladen wird, ist, ähm, wird als Objekt angesehen. Und <lacht> Hat jemand rausgegangen Und ähm, eine... Audiodatei lässt sich eben mit einem Shortcut eben in unzählige Projekte zerschneiden. Ja? Diese Objekte können allesamt unterschiedlich bearbeitet werden im Sinne von Lautstärkeanpassung, im Sinne von Effektbelegung. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt eine ganze Spur mit einem Effekt belegen, sondern ich könnte jetzt hergehen und von einer Audiodatei einen bestimmten Abschnitt hernehmen und auf diesen Abschnitt schicke ich meine Audioeffekte drauf. Objekte. ...basiertes Arbeiten und das ist einer der vielen Gründe, warum äh, Samplitude gerne auch fürs Audiobearbeiten hergenommen. Ja, okay. Und, äh, und machst du das jetzt im reinen Hobbybereich oder bist du da durchaus auch für Aufträge zu buchen? Äh, sowohl als auch. Also ich hätte nichts gegen ein paar Aufträge, momentan ist es, ähm, momentan ist es ein Hobby. Also ich mache natürlich meine eigene Musik für mich selbst auch. <lacht> Uh, natürlich mit dem Ziel, dass ich mal rauskomme, um zu klingen, auch einmal wie die Großen im Radio. Ja, sehr gut. Und dir? Du weißt, der nächste Weltit ist nur eine, ein Mix weit entfernt. So schaut's aus, so schaut's aus, ja. Uh, und um, habe sogar schon einmal einen Auftrag angenommen, das war für sein uh, Stop Deportation um, Projekt. Mhm. Das war ja uh, um, was ganz was uh, ja, ganz Großes kann man nicht sagen, aber es war ein, äh, eine Herzensangelegenheit von einer guten Freundin von mir, die hatte mal eine Stop Deportation Kampagne gestartet und da hat sie eine spezielle Version von einem Halleluja aufgenommen mhm. und mir oblag dann die Weiterbearbeitung von diesem Halleluja, also das, das steht sogar auf YouTube. Kann ich dir im Anschluss gerne mal schicken. Ja, schick mir mal die Links und ich packe die dann für euch alle natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Also äh, hast du einen SoundCloud-Account? Soundcloud-Account, also ich fange jetzt erst eigentlich einmal an mit, mit YouTube-Account. Also ich bin, ich habe momentan eigentlich nur Facebook. Dann schickst und, uns dein Facebook. Und ich starte, ich starte jetzt gerade erst durch mit einem, mit einem YouTube-Kanal. In gewisser Weise ist dieses 30 Minuten mit dir so sowas wie eine kleine Backdoor. Die kickoff veranstaltung Ja, genau. Ich drehe selber auch jetzt momentan seit einigen Wochen äh, praktisch einmal in der Woche ein Video, damit ich schon mal ein paar Videos auf Vorrat, Vorrat habe. Vorrat mhm. Video. Ich damit ich ein paar Videos auf Vorrat habe. Jetzt ist es richtig. Ja. Ein paar Videos auf Vorrat, dass ich schon mal mit ein paar Videos in den Kanal rein starten kann. Der Kanal selber ist jetzt gerade im Entstehen. Und... Ähm, soll auch ein bisschen so Tutorial-Arbeit zeigen, soll natürlich auch gezeigt werden, wie ich am, am Computer mixe, wie ich am Computer arbeite. Das wird spannend. Das schickst du mir auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird, ich hoffe, das wird spannend. Ja, den packe ich dann dann Link auf jeden Fall, wenn ihr das später sehen solltet, unten in die Videobeschreibung rein und dann könnt ihr den Patrick dort auf jeden Fall finden. Gibt es auch einen Link zu deinem äh, Radiosender, wo man dich hören kann? Also es wird ja bestimmt ein Webradio sein, ne? Es ist ein freies Radio in Graz. Ja. Äh, aber heißt frisch oder, oder, oder Internet? Beides. Ah. Uh, und sinnigerweise heißt der Sender Radio Helsinki. <lacht> das Freie Radio in Graz. Okay. Uh, ja Helsinki. Meine Sendung, heißt, meine Sendung heißt Blind Date und ist jeden zweiten Freitag. Okay, dann packen wir da auf jeden Fall auch den Link unten in die Beschreibung. Äh, Patrick, ich hm? danke dir wirklich schon mal für diesen faszinierenden Überblick über deine über deine Welt, wie du arbeitest und äh, wie, wie du äh, es schaffst, die Hürden zu umgehen, äh, die die Sehenden gar nicht sehen in dem Zusammenhang tatsächlich, vor denen du stehst. Wir beenden ja. so ein 30 Minuten Gespräch immer mit den oder ich beende das Gespräch immer mit der Frage nach den drei Plugins für die einsame Insel. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf welche drei Plugins du in deinem Workflow auf keinen Fall verzichten möchtest. <lacht> ähm, ich arbeite momentan noch sehr viel mit Stock Plugins. Äh, die haben mich auch relativ weit gebracht immer. Die sind auch super. Sind auch super. Also die von also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr schon kein Geld ausgeben wollt für Samplitude, dann testet bitte mal die 30 tage Testversion. Es äh, Sind super Sachen dabei. Das eine ist der EQ116. Das ist äh, der Equalizer von, von Samplitude. Der kam vor zehn Jahren äh, neu dazu im Bundle. Ähm, das ist ein 6-Band Equalizer, der wirklich wahnsinnig klingt. Also, ich kenne auch momentan nicht gerade viel Vergleichbares. Also die Sachen, die, die du in deinem Blog auch immer herzeigst, so TDA Nova etc. Äh, die sind immer auch super. <lacht> ich will jetzt nichts gegen TDA Nova sagen. Gell? Ja, das ist wenig einfach. Nein. Das zweite ist ähm, äh, der EFX-Kompressor. Also EFX steht für Essential Effects. Mhm, okay die Essential Effect Suite, das ist eine Plugin Suite Palette, die auch vor 10, 12 Jahren dazugekommen ist bei Samplitude. Also da sind elf so kleine Effekte dabei, also klein. In dem, da gibt es einen Kompressor, das ist da ein Einband Kompressor, ein Chorus Flanger ist dabei, ein halb Plugin ist dabei, Delay, alles also deckt wirklich alles ab. Essential halt. Essential halt, ja. Und ähm, das nächste Plugin das, das dritte Plugin, das auch fast nie fehlen darf, äh, sind eigentlich, ist eigentlich ein, ein Konvolut aus zwei Plugins, nämlich aus dem Essential Effects Reverb. Alles ja immer wichtig. Ja. Da gibt es eben diesen algorithmischen halt in Essential Effects Reverb. Und dann gibt es ein sehr großes Halb-Plugin, das auch dazugekommen ist vor einigen Jahren. Das nennt sich Variverb. Also Vari wie, wie variierend und verb geschrieben. Mhm. Ein riesiges Hull-Plugin, das hat der Sascha Ebersmeier, der damals auch ja ein Developer und Entwickler bei Magix Samplitude war, programmiert. Und dieses äh, war hat eine unglaubliche Breite an Einstellmöglichkeiten. Also sei es jetzt äh, Bit-Tiefe und, und, und äh, viele Raumalgorithmen, viele Hallalgorithmen algorithmen sind da drinnen, sehr, sehr viele Presets. Ist das algorithmisch oder ist das mit Impulsantworten oder mit beidem? Algorithmisch. Okay. Algorithmisch. Es gibt auch einen Impulshall im Sample. das ist der Raumsimulator. Uh, der war aber schon von Anfang an dabei. Also das sind wirklich meine drei uh, Must-Haves, die praktisch in jeder Produktion dabei sind. Das ist der EQ116 oder, oder, oder 11.6, also ich sage immer EQ116, ja. dann der Essential Flex Compressor und das war Reverb. Beziehungsweise also die Basics, die das, man äh, Essential, das Essential Effects Reverb. Also ja. das Konvolut aus beiden äh, Plugins einfach. Das klingt sehr bescheiden, aber das ist wirklich eine Zusammenstellung, mit der man wirklich sehr gut arbeiten kann. Weil mit einem vernünftigen Hall, mit einem guten Kompressor und mit einem guten Equalizer ist man im Prinzip in Kombination mit Panorama und mit dem Fader bestens ausgestattet. Ja. ja. Also es, es bleibt natürlich nie bei diesen drei Kompressoren. Also bei natürlich. diesen drei, also es gibt natürlich auch noch. Andere äh, Kompressionseffekte, da gibt es ja zum Beispiel auch die Analog Modelling Suite. Äh, da ist zum Beispiel drinnen ein ähm, ähm, Vintage-Kompressor, ein Bandmaschinen-Kompressor, das ist das Amtrak. Dann gibt es einen, einen Röhrenvorverstärker, der heißt Amphibia. <lacht> <lacht> okay. Einen Transienten-Designer, der darf natürlich bei Schlagzeuggeschichten nicht fehlen, das ist das Ampulse. Ja. Und äh, das Ammunition. Das ist das große Mastering-Plug, also eine Mischung aus Mitte-Seite-Kompressor ähm, beziehungsweise ähm, Mastering-Kompressor, Bandmaschinen-Kompressor. Also das vereint nochmal sämtliche Arten der Lautheitsanhebung. Okay, das bestätigt aber auf jeden Fall. Das Master also, also wenn ich so Pre-Mastering mache, dann arbeite ich die meist, meistens immer mit diesem ammonition ja, also das bestätigt auf jeden Fall meinen Eindruck von dir, dass du ganz am Anfang gesagt hast, du bist kein Fanboy, du bist ein hundertprozentiger Fanboy, weil das ist Du bist total. <lacht> ich arbeite ja jeden Tag damit. Ja, aber, aber wenn man das so gerne macht wie du, dann ist das einfach hochmotivierend, finde ich einfach. Und deswegen danke ich dir auch für die Zeit, die du mitgebracht hast, hier mit uns zu um ja, sprechen. Es war mir eine große Freude. Und wenn ihr Fragen an äh, Patrick haben solltet, dann stellt die gerne unten in die Kommentare, schreibt sie rein. Patrick wird sicherlich in den Chat reingucken und wird auch antworten. Alle Fragen werden da unten auf jeden Fall beantwortet. Ich schau natürlich auch rein. Und wenn sich genügend Fragen ergeben, dann können wir ja eine weitere Fragerunde mit Patrick machen, um da mal zu klären, wie die Welt der Sehenden doch noch besser äh, zu reagieren hätte auf die Welt der Nichtsehenden oder der Seh eingeschränkten. Sollte es, sollte es zum zweiten Teil kommen, ähm, das hängt natürlich von euch ab jetzt, ähm, bin ich ein bisschen besser vorbereitet noch, was, äh, was den Bildschirm angeht, was das Projekt angeht. Also da habe ich sicher mal ein offenes Projekt, da kann ich auch gerne mal am Leben ein Objekt. Zeigen, wie es gemacht wird oder, oder wie ich es mache. Und vielleicht drehen wir dann den Spieß um und der nächste Teil der 30 Minuten findet dann auf deinem brandneuen Kanal <lacht> statt. Das als Einladung für euch auch da mal reinzuschauen und wir sehen uns die Tage dann wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Macht's gut, bis dahin und Yassas! Yassu! <lacht>